Freie Wähler-Landtagsfraktion. Meine Zuversicht 2021. Servus miteinander. Ich heiße Roland Weigert und ich freue mich, bald wieder regelmäßig meine Mutter besuchen zu können, eben ohne Sorge zu haben, wegen Corona ihre Gesundheit zu gefährden. Als Wirtschaftsstaatssekretär freue ich mich darauf, für Bayerns Wirtschaft Kontakte zu knüpfen und für Made in Bavaria werben zu können was immer noch am besten im direkten Kontakt zu Menschen in aller Welt funktioniert. Ein Gottesdienstbesuch ohne Maske wieder sorglos mitbeten und mitsingen zu können, das wäre schön. Präsenzsitzungen des Bayerischen Kabinetts wünsche ich mir natürlich auch und dass ich unsere Mitarbeiter im Homeoffice, die ich lange nicht mehr persönlich gesehen habe, wieder im Büro begrüßen kann. Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Deshalb danke ich euch allen, dass ihr die Staatsregierung so diszipliniert im Kampf gegen Corona unterstützt. Alles Gute, bleibt gesund, euer Roland Weigert.